Ach, jetzt ist es soweit. Das Video ist jetzt weltweit gesperrt, könnt ihr leider nicht mehr angucken. Ich werde es dann entfernen, damit die Einnahmen wieder ein bisschen höher werden. Tja, ich weiß, das darf man eigentlich überhaupt gar nicht machen. Ne? Da gibt es bei YouTube irgendeine so Regel. Ich mache das trotzdem. Mir ist alles scheißegal. Ist eh vorbei hier seht ihr es am 24 habe ich es hochgeladen und dann sind nach und nach immer mehr sperren auf das video gekommen und jetzt bin ich hier runtergesetzt worden also die hälfte ist es ungefähr was ich jetzt noch verdiene aber dadurch ich eh nur ein bisschen was über 50% hier kriege und der Rest direkt nach Aliland oder was weiß ich auf welche Kunden das geht ich will es eigentlich ja eigentlich gar nicht wissen ich habe die YouTube Plattform genommen weil man damit die meisten Leute erreicht dass man damit in Kohle verdienen kann das können nur ganz spezielle Leute machen ne? Kommt ja jetzt auch so langsam raus. Ich will da niemand persönlich ansprechen. Komischerweise ist es genau zu dem Zeitpunkt gesperrt worden, als der Heinz PG endlich eingesehen hat, dass die ganze Rechnung der Fliehkraft der Erde, dass das schon etwas komisch ist. Ja, vor zwei Wochen hat er dann noch... Na ja gut, auf was kommt jetzt eigentlich an? Moment, ich suche euch mal die die Sachen raus, auf die ankommt. Genau, jawohl, hier haben wir es doch, ne? Genau, Moment, Moment, Moment, äh, Kugelerde gerade, ja, weil die Südpolarsonne niemand diebankt. Genau, ne? da habe ich gesagt, dass ich noch an die Kugelerde glaube, weil es ja die Südpolarsonne angeblich noch gibt. Ne? So, dann habe ich aber noch mal die Fliehkraftrechnung aufgestellt, ne? im Verhältnis zur Gravitation. Und ähm, ich habe hier zwar mit 80 Kilogramm gerechnet, ihr könnt ja mit 100 Kilogramm rechnen. Und äh, dadurch ich hier mit Gramm gerechnet habe, anstatt mit Kilogramm komme ich auf 3.188 Newton. In Wirklichkeit sind es nur 3 Newton die in 80 Kilogramm Körper am Äquator leichter ist und 3 Newton sind auch 300 Gramm. So, Leute. Also, wenn ihr die Möglichkeit haben solltet, fahrt mal in die Nähe vom Nordpol, wiegt da mal eine definierte Masse von 100 Kilogramm und dann fahrt mal bitte zum Äquator und wiegt dort dieselbe Masse nochmal mit derselben Waage. Das würde mich jetzt äh, erstmal am meisten interessieren. Ob das dann am Äquator wirklich 300 Gramm leichter ist bei 100 Kilo. Ne? Und Gut, bei einer Tonne möchten wir ja gar nicht drüber reden. Okay, das war's schon mal wieder. Viel Spaß beim Nachdenken.